Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt und dem Uploadplan zur Folge, spielen wir heute mal wieder die COD MW Story. Cold War habe ich leider noch nicht, deswegen gibt es dazu keine Gameplay-Videos, weder zum Multiplayer noch zur Story. Deswegen bleiben wir erstmal bei der MW Story. Sobald ich Cold War habe, werden wir aber auf Cold War wechseln, denke ich mal. Zumindest was Multiplayer angeht und viel Spaß hat sich zu dem Anschlag bekannt. Auf Befehl vom Wolf in Usykstan. Alex ist bereits vor Ort und sucht die Chemikalien. Er braucht die Liberationsfront. Er soll die Kommandantin kontaktieren. Sie kennen Commander Karim? Sind uns vertraut. Nennen Sie meinen Namen, oder er stirbt. Du hast eine Nachricht von Captain Price. Commander Karim. Nennen Sie mich Alex. Ich höre Alex. Das ist geheim. Geht bitte raus. Bereitet alles vor. Vor 48 Stunden haben Terroristen russisches Gas gestohlen. Nur Al-Katala kann das gewesen sein. Die Russen unterscheiden nicht zwischen Al-Katala und deinen Leuten. Und ich unterscheide nicht zwischen Al-Katala und der russischen Armee. Sie sind beide Terroristen. Wir benutzen kein solches Gift. Dann helft uns suchen, bevor sie... Bevor sie, sie was? Europa angreifen? Amerika? Amerika? Wir leben so jeden Tag. Kommande, wir müssen los. Wer ist das? Alex, das ist mein Bruder und Leutnant Hadir. Von der CIA? Er kommt von Captain Price. Du tötest Russen, ja? Ich habe Freunde, die helfen könnten. Aber deine Schwester entscheidet das. Natürlich. Meine Schwester hat das Sagen. Und die russische Armee ist noch hier. Diese Besetzung muss enden. Da sind wir uns alle einig, ja? Mm. General Barkos Leute halten die Stadt. Wir werden das ändern. Wir haben keine Raketen, aber andere Mittel. Wenn du bleibst, helfen wir dir. Aber bleibst du? Kämpfst du auch? Dann komm mit. Ohne die Tunnel wären wir tot. Russische Kommandanten sind heute in der Stadt. Wir überfallen sie. Wie? Okay, let's Das wird sehr aufscheißen. Das ist ein komischer Übergang. Und lockt die Wachen von der russischen Basis weg. Dann können wir angreifen. Wir dürfen keine Option auslassen. Gehen wir zu weit, verlieren wir uns selbst. Wir greifen den Stützpunkt an. Viel Glück. Alex, nimm die Ladungen. C4, mit Fernzünder. Danke. Schütze meine Schwester. Viel Glück. Dir auch. Let's go. Ich will nicht nach oben gucken, weil, äh, da müsste ich dann wieder irgendwas drüberlegen. Ja. <lacht> Hallo. Oh, ein Schal so kalt draußen. Wie sehe ich aus? Wie heißt es nicht? Maske? Das reicht. Ja, wo, wobei Schall trifft schon nicht. Tarek, wie sieht's aus? Da draußen sind Russen. Wenn sie eure Waffen sehen, schießen sie. Wenn das passiert, ist unser Plan schon gescheitert. Alex, unsere Waffen verraten uns. Versteck sie vor den Russen. Komm mit. Ich würde jetzt so gerne die Waffe rausholen. Barkovs Truppen besetzen die ganze Stadt. Heute wird es besonders streng, wenn ihre Offiziere kommen. Wird Barkov dabei sein? Er ist so gut wie nie dabei. Er versteckt sich lieber und lässt andere die Drecksarbeit machen. Welche Art von Drecksarbeit? die Arbeitsreihe! Wenn die sich einer zur Wehr sitzt, hier trennen wir uns. Du musst gehorchen, um nicht aufzufallen. Das ist das ist das. Wenn du... Gasse entlang. Alter. Hallo. Zu den Soldaten. Nein, nein. Bitte nicht. Schalt ihn auf. Sofort. Ah, Karin. Hier. Pass auf dich auf, Schwester. Du bist erfinderisch. Gut. Dann los. Ich habe meine Kontakte gleich da postiert. Sie haben mehr Sprengsätze für uns. Eine größere Explosion lässt sie mehr Truppen aus der Basis abziehen. Scheiße. Barkovs Soldaten haben meine Kontakte gefunden. Sie könnten schon tot sein. Ich brauche einen Schalldämpfer. Waffe. Oh nein. Durchsucht Zivilfahrzeuge. Ich behalte die Wachen im Auge. Ist das safe einer Alter. Bitte. Ja. Nice. Das sollte funktionieren. Oh Gott, Geh das Geh zurück denn? und nimm die rechte Flanke. Geh um die Laster herum. Rechte Seite. Oh. Mach nicht doch. Du kriegst zwei. Ich nehme den Rest. Alter. Sicher. Das war schön Bleib gegen die Tür. Warte, kann ich die. hat kann auch noch mitnehmen? Ja, kann ich. von ja. der Übernimm zwei, ich den anderen. Geh und sieh hinten nach. Jetzt Alex, halt sie auf. Sicher. Wie komisch, das Messer geflogen. ist. Sorry wegen deiner Kontakte. Wir haben die Sprengsätze. Ihr Tod Oh Wurfmesser. So nice. Okay, dann nehme ich schon die AK mit. Steck die Waffe weg. Wir gehen wieder nach draußen. Mir nach, ich gehe voraus. Er sich General widersetzt, Oh shit. Oh shit. Was soll das? Oh shit. Oh, shit. Sie ist nur verrückt? Ich weiß, was sie ist. Versteht ihr, warum wir das hier tun? Sie wurden gehängt, weil sie getötet haben. Seht sie euch nur an. Na los, gehen. Seht ihr? Das das Warum mein Verdammtes Verdammtes. Goldverbrecher? Eine Strafe für das gestohlene Gas. Barkov will eine selbstverständigen... Du Erfülle unsere Mission und bereite Barkovs Grauen endgültig ein Ende. Barkov schickt Helikopter. Wenn wir sie ausschalten, werden mehr Truppen aus der... Also Sprengladung an den ja, bring deine Sprengsätze an den Helisan. Ich gebe dir von hier aus Deckung. Falls dir Wachen in die Quere kommen, schalte sie aus. Aber leise. Wir treffen uns dann hier. Was ist hier? Wie ja. Nice. Komme ich denn da hoch? Es mein Stein nehmen. Servus, ein Hilis hier oben. Kann der mal ruhig sein jetzt? Mann. Okay, so komme ich dann auch darüber. Alex, bist du auf dem Dach bei dem Helikopter? Ich suche noch mal einen Weg auf. Hier ist doch... Safe irgendwo ist hier keine Leiter oder so? Nee. Hier ist er. Ich nehme wieder den Betonplatz hier. Wir Find Aha. <lacht> zwei erledigt. Nein. <lacht> Als wenn ich das eben nicht gesehen habe. Oh Gott. Ein. Sind zwei. Sind drei. Komm, du wirst zetteln. Du wirst gemessert. Bleib da stehen, bleib da stehen. Ja, ich beeil mich ja schon. Kann er jetzt mal ruhig sein? Wenn man den nicht aufhören kann zu labern. Es gibt hier keine Kurse. Nimm die Treppe. Verbrechen und bestrafen. Stopp! Da ist eine Wache, oben auf der Treppe, linke Seite. Verhalten die Menge im Auge. Jegliche Bedrohung wird direkt beseitigt. Jetzt, weiter. Dich. Das Reflexe wie eine Katze. Ich hab's mehr ja, mit wir diese Ladung platziert. Von den Neu gruppieren bei meiner das Position. Meine Warte. Ähm, huh? Hier kann ich hoch. Wir scheinen wieder nice. Alex. Wir sind durch. Es wird Zeit. Jagd sie hoch. Zündung. Großes Kino, Alex. Gut gemacht. Und jetzt hier lang. Warte. Halt dich links. Nicht Feuer. Da, es hat funktioniert. Die Truppen aus der Basis rücken an. Okay, nice. Let's go. Ihre Fahrzeuge sind unbewacht. Die nehmen wir uns als nächstes schon, Unter den Laster. Da kommen noch mehr. Bleibt nah dran. Oh shit. Ein Abschiedsgeschenk, falls sie zurückkommen. Ein Schade, dass wir die Show verpassen, aber wir müssen den Anschlag ausführen, bevor es zu spät ist. Die nächste Straße okay, führt uns zurück zu den Tunneln unter Tarek's Haus. Scheiße! Was machst du da? Was macht. Nein! Jetzt. Wo lang denn? Wieso bin ich so langsam? Herr Fenster Oh shit Was zur Hölle ist das Barkos kriegt's da runter Oh Scheiße nicht bewegen Oh mein Gott Die laufen noch gleich über mich. Halt. Da sind noch mehr. Was ist denn das? Jetzt. Weiter. Ich bin so weit. Wie lange hatte die, die denn das Messer nicht? Ich dachte, er leitet noch. Zum Tunnel, schnell. Es könnte noch mehr kommen. Da Verstärkung vom Luftstützpunkt. Er plan ihn auf. Stopp! Ja. Scheiße! Tarek's Tür ist offen. Wo ist Tarek? tot Er würde niemals seinen Posten verlassen. Wie casual, die das einfach sagen. Tot. Sicher. Gehen wir runter zu Hadir. Ich wollte X drücken. Du hast gute Leute verloren. Das sind die Kosten des Krieges. Wir erobern Barkovs Stützpunkt, dann war ihr Tod nicht umsonst. Es wird ein verdammt harter Kampf. Für sie auch. Hadir hat einen Plan. Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst es mich gerne mit einem Like wissen. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann lasst auch gerne ein Abo da. Und um nichts mehr zu verpassen, was diesen Kanal angeht, schaut auch gerne auf Instagram vorbei erster Link in der Videobeschreibung und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.